Ja, Mensch, passiert. Ich hoffe, dann ist die äh, Schlägerei schon so ausgebrochen, dass äh, ich äh, mich ein wenig verwundert auf ihn runterschauen kann, nach links und rechts schauen und mich rückwärts aus der Taverne äh, rausbuxieren, bevor das noch zu viele mitbekommen. Ja, ähm, du verlierst so ein bisschen das Bewusstsein, also du siehst einfach nur noch rot, irgendwas glüht in dir durch. Und äh, als du dann wieder zum Bewusstsein kommst, äh, stehst du mitten in der Taverne um dich herum, schlagen sich drei andere Leute und du siehst, wie derjenige, der vor dir eben saß, äh, in deiner äh, deine Armbeuge hängt und gerade sehr, sehr schlaff wird. Da bekommst du das Bewusstsein wieder und äh, guckst so ein bisschen irritiert in ihm herum, wenn seine Arme dann nach vorne sacken. Und der Dämon um deinen Hals kichert leise. Oh, oh, äh, ja, ich laufe ein paar Schritte mit ihm rückwärts und äh, boxiere ihn in einen Stuhl hinein und dann mache ich, dass ich da rauskomme. Er oh, hat schon zu viel getrunken. Würfel mal äh. auf Boah, Schauspielerei. Nee, Schauspielerei ist ein Schauspiel und das habe ich natürlich nicht. <lacht> das ist das, was typisch Tony immer sagt, ne? Äh, überreden, ähm, dann ist es Überreden. Erzählt Lüge? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Das ist ja keine direkte Lüge. es nee, okay. ist keine Lüge. Es ist nicht eher überzeugt. Ich kann falschen. Ich äh, Nein, ich habe ihn nicht getötet. <lacht> es Wie war, getötet. Wieso getötet? Es war kein Mord, es war nur Totschlag. Mein Knast, kommst du für beides? <lacht> für Aber diesmal setze ich mein Glück rein für den 20, äh, für die 20. Oh Gott, was sie hat die Karten für den Knasten auch. Und ich habe 15 Punkte. Okay. Keine, keine Sorge. Wir holen dich raus und lassen deinen Quizlinger da. <lacht> können, wir, können wir nicht den Quinzlinger für äh, Marix benutzen? Ich meine, ich kann nicht im Rudel beschwören, so. Wenn du den Quitzlinger rufst, dann kommt er sowieso schon als Diamant, weil das soll, dass seine letzte Form war. Du schon wieder. Der, Quiz, der Quizlinger sagt, ich mach alles, schick mich nur nicht zu der alten zurück. <lacht> Ja, äh, du kannst dich aus der Taverne flüchten, ähm, du weißt auf alle Fälle, dass zwei deiner äh, Leute von Mr. Pluck ähm, mit dabei waren und du jetzt fehlst, die haben auch die Schlägerei mitbekommen, wahrscheinlich haben sie selber so ein bisschen mitgeprügelt, äh, zumindest ist dein Gegenüber jetzt tot und du flüchtest ja, Mensch, aus der Ja Mensch, das Taverne. passiert, also heißt ja nicht, dass ich einen Dämon unter dem Hals habe, manchmal stirbt jemand so einer Schlägerei. Okay, dann trefft ihr euch wieder auf dem Schiff. Uh, ungefähr vier, fünf Stunden später. Wir haben es jetzt 16 Uhr. Eine äh, kurze Sache. Auf dem Rückweg von der Löwenburg würde ich noch gerne beim Ingram-Tempel vorbei und mich nach den örtlichen Zwergen erkundigen. Ob es da welche gibt und ob ich von denen eventuell Material beziehen kann. Ja, die wirst du hier finden und zwar nur hier um den Engrim-Tempel herum. Ähm, wirklich verlassen, tun sie den nicht und wenn, dann wohnen sie in, im stehen und direkt um die Ecke. Und mhm. die haben auch Materialien. Kommt halt ein cool. bisschen drauf an, was du haben willst. Naja, ich habe an exquisite Materialien gedacht. Also wahrscheinlich werden sie das nicht haben, Zwergengold. Warum nicht? Hätte ja sein können, dass sie das nicht haben, weil es ein eher seltenes Material ist. Ja, doch, also wenig, wir haben, haben ein bisschen was, also so ein Goldbarren oder so haben sie da. Müssten okay. sie zusammenkratzen, also ist, der, der Goldbarren könnte dann wieder zusammengeschmolzen werden, sag ich mal. Also, hier, da, einen, einer hat einen Krümel da, der andere hat einen Krümel hier und so weiter. Und wenn du dich dann zusammenkaufst, dann kommst du darauf sicherlich einen Barren. Alles klar, dann, ähm, wie viel kostet mich der? Musst du nachgucken. Alles klar, dann, Pfeil, dann zieh ich mir ich das nicht ab. nicht im Kopf. nicht für, nicht für Zwergen Gold. <lacht> Alles gut. Zwergengold nicht einfach nur normales Gold? Nein. Nein, schwieriger als normales Gold. Es kommt dann wahrscheinlich aus den Beilunker Nein, es, kommt, ja, bei es kommt. von Titanium. Aus den Beilunkerbergen genau. kommt gar nichts mehr. Nein, Zwergengold kommt von den Goldfelsen. Ist doch klar. Unter anderem. <lacht> ja. Und ist halt gegen Korrosion und so weiter und so fort ähm, beständig. Und ist eher so Rotgold. Das ist normales Gold auch. Das ist der Punkt an Edelmetallen. Ne, was äh, auch unempfindlich gegen Königswasser. oder zum Beispiel auch Königswasser. Ja, auch Gold genau. ist unempfindlich. gegen... Gold ist nein. Kaiserwasser. Ich denke an Kaiserwasser. Gut, äh, das ist das geil. Trefft euch 16 Uhr. Einige Stunden später. So, der Petelio ist mal wieder voller Kreide. Naja, also das war doch ein ganz produktiver Abend. Oh, oh, oh, oh. Ja, ihr seid wieder da. Ich nehme mal neue Treffen lief gut? Ja, ja, der Typ hat mich gut in der Schulter erwischt, also, oh, das würde ich morgen noch spüren. Oh. Kapitän, ja, ich nehme mal eine produktive das treffen Treffens gut. Ja, doch wachsende Ergebnisse. Rondegan Paligan war eher eine Enttäuschung. Er hatte zwar Informationen, aber er scheint nicht in der Lage zu sein, irgendwie in dieser Sache Einfluss zu nehmen. Seltsam, ich dachte, der Mann wäre... Als so Großgeheimrat, ja. Dieses Wort, genau. Nun, falls ihr einen anderen Hebel sucht, ich habe mir wohl sagen lassen, dass der örtliche Ableger des Handelshauses Störrebrand am Rande des Abgrunds steht. Und, falls es euch interessiert, offensichtlich kann man ihn und gewisse andere Gestalten wohl recht unkompliziert im äh, Gasthaus. Äh, Abstrainer heißt es abfangen, falls ihr einen direkten Draht sucht. Nicht, dass ich dies für euch übernehmen könnte. Ich bin Ähnlich diese Art von Gebräuchen. Na, ja, und die Starrebrands wären wohl potenzielle Verbündete, wenn sie die Opfer von Marix, was auch immer sie treiben, sind. Ebenso, ebenso. Falls die Beweislast, die ihr vorbringen könnt, nicht ausreicht, kann es nicht schaden, ein wenig mehr zu sammeln und notfalls äh, zu fabrizieren. Ja, außerdem waren wir auf der Löwenburg. Wir konnten nicht mit Eila von Schattengrund sprechen, aber mit Bibannel barberin Ich weiß nicht, wer das ist. Ich nehme an, die Voraus, wichtig. Ja. Sie äh, steht der Sonne seine Süd vor. Nun, kann sie uns denn mit Mann oder Material versorgen? Hm. Sie hat äh, Unterstützung angeboten. fürs erste überlegen wir, ob wir ihr die die Admiralin in ihren Schutz geben sollten. Dann kann sie sich ein Bild von ihr machen und... Mh, sie wäre eine mächtige Fürsprecherin. In der Fall, was ich von der Mannschaft gehört habe, begnügt die Admiralin sich jetzt gerade immer noch damit, äh, einen verhaltenen Unterhalt von Schmollen an den Tag zu legen. Ich bin nicht ganz sicher über die Sache, aber ich sollte sie bald wieder in den Sache befördern. Ich hatte auch derweil mit der Spektualität der örtlichen Magierakademie besprochen, Sie können ihr vielleicht bei ihrem Geisteszustand vielleicht etwas helfen, sie unterstützen, damit sie wieder auf, nun ja, bei Sinnen wird. Ich denke, wenn ihr jetzt zur admin geht und ihr erklärt, dass sie Hilfe mit ihrem Geisteszustand braucht, wird sie einen von euch schlagen. Nun, das ich denke, denke sie ich auch. denke, etwas diplomatischer vorgehen. Ich bin mir sicher, dass sie die Spekulität, wie sich mit störrischen Patienten auskennt. Ihr solltet ihr einfach wieder zu ihrem Posten verhelfen und der Rest wird sich geben, Kapitänja. Nun, ich möchte ungern jemanden in eine Machtposition verhelfen, der dort an Amok läuft. Glücklicherweise Aber haben wir, so wie ich das verstehe, bereits ein Ziel für den Amoklauf. Wir brauchen sie. Bei geistiger Gesundheit. Ja, und Abelmir... Es ist nicht so, als hätte ich es noch nicht versucht. Mein Heimat-Tempel ist auf diese Dinge spezialisiert und Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, dass sie, dass sie sehr ablehnend reagieren wird. Und das hat überhaupt nichts mit der Expertise von äh, Oloran, von Gareth Rotenfels zu tun. Wir werden sehen, was sie daraus ergibt. Vielleicht kommt nichts mehr raus, aber wenn er ihr helfen kann, umso besser. Er wollte auch ein paar, er wollte ein paar neue Nieten mitbringen. Ihr wisst, wie sich das anhört, ja? Ja, ich weiß, wie Sie anhört, aber Sie kennen sich mit solchen Patienten aus. Nun, äh, vielleicht sollte ich Sie dann auch begleiten. Äh, bishermaßen erstmal zur Burg als äh, Geleitschutz und äh, äh, vielleicht kann ich mir von denen ja was abgucken oder die können sich von mir was abgucken. So oder so bringt uns das jetzt nicht direkt weiter. Was tun wir also während dieser äh, Marix-Geschichte? Nun, da steht noch diese Ausladung, an. Ein Stimmt, das haben wir euch noch gar nicht gesagt. Nun, wir waren kaum vom Schiff herunter, da stand da dieser Maraskana und überreichte uns eine Einladung zum Essen von Marix. Habt ihr diesen Zettel noch, Kapitän? Kam mein Name da auch vor? Er würde mich nämlich wundern, wenn. Ich Denke, es waren keine Namen. Da standen keine Namen drauf, oder? Die Helden. Ähm, nee, der war generell an euch gerichtet. Ja, sie ihr bestimmt mitkommen, wenn ihr wollt, aber also, Nun, ich dachte mir nur gerade, dass es vielleicht doch sein Vorteil sein könnte, wenn ich auf eigene Faust zu dem Mann gehe und meine Dienste anbiete. Das könnte außerordentlich von Vorteil sein, vor allem, da ich in Gang gesetzt habe, dass die Gerüchte streut werden, dass ein Nekromant und ein Dämonenbeschwörer nach Marex sucht. Das erklärt, warum ich während meiner Besorgungen manchmal schief angesehen wurde. Ach, ich glaube, das erklärt das nicht unbedingt. Das, da gibt's sicher andere Gründe, aber... Mir würde jetzt keiner reinfallen. Euer Geruch nach Schwefel zum Beispiel. Nun, es tut mir leid, dass ich keine Möglichkeit hatte, mehr die Klamotte zu reinigen. Ihr wisst, mein Stollen Nummer 5 steht euch immer offen. Und er vermischt sich mit Schwefel zu einem... Nicht der Punkt, nicht der Punkt. Nun, äh, aber Capitania, ja, ich erlinge solche Entscheidungen in eurer Hand, falls ihr es für vorteilhaft haltet. Die äh, Vorbereitungen für Plan B laufen äh, Wir haben Schnürchen. Nun, solange wir keine spezielle Verwendung für euch bei diesem Abendessen haben, ist es wohl eher ein Vorteil, wenn sie euch nicht zu Gesicht bekommen. Oh, ihr kennt mich. Ich mache mich bei solchen Empfängen immer sehr schlecht. Habt äh, ihr diesen Zettel noch kapitaner darf ich mal sehen. Äh, welchen meint ihr denn? Die Einladung? Die hat Abel mir Ja, bitte. Ist da das Siegel von marix drauf? Ja, War das der ist, ja, das ist Siegel von. Oh, und jetzt können wir Handschriften vergleichen. Und eine davon ist. ist beglaubigt. Und nur wenn er es selbst geschrieben hat. Oh. Du dachte ja an ich was glaub, anderes. Ne? Fälschen, ne? Du willst das Ding fälschen, Dann haben wir zumindest mal eine gute Vorlage. Wir aber warte, mal. wir Weiß können ja erstmal... Richtig. Richtig, aber es geht ja schnell. Wir können ja erstmal schauen. Sind die Handschriften gleich? Welche Handschriften? Wir Ob haben den hier? anderen ja nicht mehr. Richtig. Richtig. Richtig. Richtig. Richtig. Ich den mal den ah, ja, okay. Deswegen Dann müssen ich wir ja da nochmal hin. Ich bin Siegel. Okay, okay, okay, okay. Ich verstehe. Ich habe mich ein wenig umgehört, neben dem ganzen Gerücht rein und auch wenn ich das, was ich, nachdem ich äh, eigentlich gesucht habe, nicht herausfinden konnte, äh, habe ich doch einige selbst einige Gerüchte aufschnappen können, ähm, mitunter Scheint es wohl richtig zu sein, dass der gute Ruf der Admiralin an den Dreck äh, gezogen wurde. Die wissen, die meisten wissen nicht, wo sie sich aufhält. Sie vermuten nur, einige vermuten, sie wäre in Aranien. Einige vermuten, äh, sie wäre tot oder hätte sich äh, irgendwo anders in den Süden hin abgesetzt. Gebt mir mal bitte eine Schriftenkunde. Schriftenkunde, ne? das gibt's, oder? Äh, nein, es gibt nur Sprachenkunde. Es ja, ja, gibt doch Schriftengründe. Wirklich? Es gibt Schriftengründe? Talent? Ist echt? ein Handwerk? Oder ein aber mir, du Talent. hast nur die ah, es, gibt, äh, es gibt Warte, das ist auf Gesellschaft. Sprache, ähm, sie, es, es gibt schriftliche Ausdruck. Aus ich habe naja, schriftlicher Ausdruck. Aus Den meine ich. Schriftlicher Ausdruck. Aus Kryptographie geht aber auch. Aber mir hat nur die allererlesensten Talente. Mhm. Das, was ein Kampfmagier eben so braucht. Oh, Philosophie. <lacht> Komm, mir Philosophie nicht hat, geht am Leben vorbei. Ja, das ist richtig. Also gemeinsam, äh, ihr habt das, den Brief zwar nicht mehr vorliegen, äh, den habt ihr Apaligang gegeben. Es ist nicht die gleiche Handschrift, aber es ist das gleiche Papier. Und äh, wenn ihr mal so ein bisschen äh, drüber streicht jetzt, äh, das ist Perikummer Mühle, das ist Püttenpapier. Das wird hier in irgendeiner Papiermühle hergestellt gehen wir einfach in die Mühle und fragen, die wer hat dieses Papier gekauft? <lacht> ja, gut, so einfach ist es nicht, aber es ist das gleiche Papier ähm, aus Perico. Hat leider keine Seriennummer. Aber das Siegel also das, das Siegel ist ja eben auch das gleiche, gut, halt irgendeine Swings ähm, aus dem Haus, aber die, die Handschrift ist nicht gleich, also das, ob das eine Ola geschrieben hat, wisst ihr nicht, weil ihr nicht wisst, wie Ola, aber Ola hat ja auch noch mehr in der Familie. Aber ich habe Marix äh, Hövillas Tagebuch. Ja, Und damit könnten wir die gleich machen. Hövillas Handschrift ist es nicht. A also weder das eine noch das andere. Aber da lagen doch auch Briefe von ihrem Vater drin. Oder? Ah. Ah. Okay. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob vom Vater oder vom Bruder oder sogar von beiden. Außerdem, mir fällt gerade einen, äh, können wir Hyvilla umdrehen? Ja, das wollen wir nicht. Denn Sie hatten Kent. Dann ja, das, ist ja, das ist eine, eine, wäre winzig, auch eine gute Info, die ich mal haben möchte. das, warte, warte, warte, kurz, Admin, ich nehme an, also, Serpentino wird das im Laufe dieser Konversation irgendwie alles mitteilen. So, dass das gesagt ist. Also, er ja, hat keinen, keinen Grund, hiervon irgendwas geheim zu halten. Ich habe aber auch keinen Grund, halt alles auch. noch mal rauszukotzen. Dann, dann hole ich die Schriftstücke noch mal her. Also ich habe sie ja, ich habe ja extra vorher hier oben mitgeschrieben. Ja, Lass uns, äh, uns doch genau. einmal sehen. Denn eine winzig kleine Entführung und. Ähm, ja. Also der Brief wurde von Ola geschrieben. Der Brief, der euch jetzt gerade vorliegt, aber das mit der Gespensterkrähe, das war jemand anderes. Okay. Damit ließe sich sicher etwas anfangen. Also falls wir Beweise bräuchten. Und das entlastet ihn doch aber. Wenn er den Brief nicht geschrieben hat mit der Gespensterkrähe. Ihm persönlich, nicht einmal seine Organisation. Hm, das stimmt. Schließlich weiß äh, Darian Ballinger sicherlich auch nicht, was jeder einzelne Archenkapitän unter seinem Gehild tut. Ich könnte einen weiteren Brief aufsetzen. Im Namen von Ola. Selbe Handschrift. Selbe äh, Schreibweise. Dann solltet ihr mal Sorge tragen, dass wir selbiges Papier in die Finger bekommen. Aber wenn das hier aus Perikon kommt, dann sollte sich das nicht als schwierig erachten. Papier ist doch eine Ausformung des Humus, oder? Ja. Aber dieses spezielle Papier so herzustellen, wird eine elementare Kunstfertigkeit erfordern, die vermutlich einen Diener nicht auf die Waage bringt. Ja, die haben Elementar normalerweise auch. auch ein Wasserzeichen. Und von, das der dann von der Papiermühle, deswegen kann man feststellen, wo es her ist. <lacht> Einmal genau. kaufen ist für Ja, wenn man jetzt einen, äh, einen Humus Gin ruft, um dieses Papier nachzudrucken, ja, ist okay, lass ich zu. Aber da braucht ihr schon Gin für für die Kunstwerke. Okay, aber willst du ja. wirklich jetzt 40 ASP rauskloppen, anstatt einfach auf einen Einkaufstrip zu gehen? Erlauben nein. möglichst. <lacht> also ich, ich, ich würde es gerne machen. Also mit, mit Gin wäre es möglich, oder mit einer guten Beschwörung, wo du den Talentwert pushst. Aber also das ist eine Menge Astralkraft. Ja, das ist leider wahr. Ja. Weiter als das müssen wir auch jetzt erstmal nicht drüber nachdenken, glaube ich. Nee. Alles gut. Ich bin auch der Meinung, wir sollten, wir sollten, wir sollten, äh, wir sollten Kind entführen. Sprichst du das offen an? Ich glaube, Diamantas wird ein bisschen nicht ich glaube, ich glaube ja. Das, da war noch eine winzig, im Kopf eine gehört, kleine, Kleinigkeit. eine gehört dass er ja. Er sagt, wenn ich sagt Kapitan, aber blickt kurz zu Diamantis zu rüber. Es stellt sich vor der dass Evila Mario X. Ihr wisst schon, die uns bekannte aus einer äh, Zweckehe wohl ein äh, Kind hat, einen elfjährigen Jungen, wie man mir sagte. Und oh. ich bin mir sicher, wäre der ähm, Junge äh, natürlich rein äh, vorsichtshalber in unsere Obhut übernommen, um ihn aus der Schusslinie zu halten, wäre sie sicherlich gleichzeitig auch geneigt, äh, sich kooperativ zu zeigen und das... Äh, verdorbene Konstrukt ihres Familienverbandes äh, einstoßen zu wollen. Schließlich möchte sie natürlich auch das sind in Sicherheit wissen. Also ihr sprecht davon, dass wir es als Mündel aufnehmen? Teilweise, ja. Ihr von Kindesentführung. Sobald die Stadt befriedet ist und von dem verdorbenen Einfluss der Bakterien befreit, lässt es sich selbstverständlich und zügig wieder in die Obhut der sorgsamen Eltern überführen. Das Problem ist... Was, wenn sie nicht auf euren Erpressungsversuch eingeht? Wollt ihr das Kind dann umbringen? Dazu bin ich nicht ich bereit. Kann, und ich ja, bitte. Dann werden wir das Kind nach aller Sorgsamkeit bewirten und Sicherheit, denn bis die Stadt befreit ist. Nun, Dafür ich, wir denke, dass, ich denke, dass villa Marix Fuchsecker lange genug bei uns an Bord war, um zu wissen, dass wir dazu nicht bereit sind. Und... Nun ja, das stellt nicht gerade Ihre Kooperativität sicher. Also, ich Stop, bin warte, auch gerade Frage jetzt auf, hat die Frau der serventilio überhaupt intensiv kennengelernt? Nein. Nein. Nein. Nein. Äh, okay, gut. gut zu wissen, gut zu wissen. Äh, ich, bin, ich bin auch dagegen. Also, ich meine, wenn wir ein Kind jetzt aus der Schusslinie herausnehmen würden, das hätte meine volle Unterstützung. Aber wir können doch kein Kind entführen. Ja, da gebe ich dir... Äh euch allen recht, wenn kein Kind entführen, solange ich hier bin. In ja, gut, doch, na gut, doch. Ich schluck es natürlich nur vor. Äh, Darf ich dir am Anfang noch ein Vorschlag sammeln? Wir müssen reden. <lacht> Ihr macht im Keller ein großes Whiteboard auf. <lacht> <lacht> <lacht> Nun, die Frage ist, was wir tun, wenn Ola Marix tatsächlich bei diesem Abendessen versucht, uns zu erpressen. Naja, ich die wünsche ihm viel Glück dabei. Nun, ich könnte mir vorstellen, dass er diese Dinge, die, die Villa über uns notiert hat, herauszieht, um ihren Perikum eine Anklage zu forcieren. Nun. Naja, ich bin, äh, ich bin Adliger des Mittelreiches, Abelmir. Das ist doch bestimmt irgendwas wert, oder nicht? Nun, da steht euer Wort gegen, gegen Seins und ihr seid ein Adliger, richtig. Natürlich, der niedrige Pöbel, wie kann er es wagen? <lacht> habe ich das gut gemacht, Mir? Er, er ist allerdings nur vom Mittelgut im Neumond. Er ist ein Adliger, ein Ehrenritter Haus Garret. Wenn das nicht zählt, dann weiß ich nicht. Nun, und Abelmir kann nur von einem Gildengericht angeklagt werden und ich nur von der Lex Zwergia, Also, wir sind sicher. Sollten Sie mich anklagen, würde das außerdem einen diplomatischen Konflikt mit Aranien provozieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, meine Namen kennen Sie gar nicht. Ich möchte einen Vorschlag zur Güte einreichen. Wir vermuten doch, dass Marix Fuchs Beweise gegen uns hat. Nun, wenn er diese Beweise nicht mehr hat, dann hat er kein Druckmittel gegen uns. Wir so könnten ja. einsteigen und diese Weißmittel an uns bringen, bevor wir seine Einladung annehmen. Weil ein solcher Mann Kopien hat? Nun, Kopien sind keine Beweise. Beweise sind ja